Hey Leute, ich bin's Conny. Heute spielen wir mal Duncan Simulator. Das Spiel wurde mir im Stream von einem Zuschauer vorgeschlagen, also habe ich es auch im Stream zusammen mit Crafter gespielt. Viel Spaß mit dem Video und los geht's. Da will ich rein. Da gehe ich auf jeden <lacht> Fall rein. Ich meine, wer will nicht in ein Spiel von Virus Game Studio? So, jetzt sind wir drin. Das GUI gefällt mir schon mal gar nicht. Jetzt ist hier unten ein Button für Geld. Da kann ich mir dann Geld kaufen für Robux. So das Press spielen. and hold space or E to shoot. To shoot. Warte, was ist das für ein GY? Das GUI ist schlecht. Aber ich gehe jetzt hier hin und sage Welcome to the court. Let's get right into it. Make three close-up dunks Okay. Ich mache three close-up dunks Jetzt gehen wir hier hin und ich. Oh, ich muss selber zielen Oh, was geht hier bitte ab, wenn ich will? Please. Wie mache ich das? Hä? Oh, ich teleportiere oh, mich gerade durch die ganze. Also ich weiß gerade nicht, ob bei mir alles normal ist, aber irgendwie, wenn ich irgendwas drücke, teleportiere ich mich über die ganze Map. Die ganze Zeit. Ja, ist ist normal, glaube ich. <lacht> ja, Mann. Ah, jetzt bin ich, ich glaube, man bin ich muss da. sich einfach wirklich hier hinterstellen. Was ist, wenn ich hier stehe und dann... Okay, also ich weiß ja nicht, was los ist, aber ich werde die ganze Zeit teleportiert. Ich weiß auch nicht, vielleicht, vielleicht haben die was gegen dich. Vielleicht ist das auch dieses <lacht> Virus Game Studios, von dem alle sprechen. Jetzt aber... Und mein dritter Dank. Redeem. Und ich habe 149 Dollar. Was ist meine nächste Mission? Good job. Now head over to the first start shop in Creezer Range. This will help you to dunk further away. Oh mein Gott, ich kann zum Shop gehen, dann kann ich von weiter weg danken. Also man steht, ich, du musst wahrscheinlich neu joinen, aber man steht ja scheinbar wirklich nur auf dem Basketballcourt und dankt. Okay, ich Warte increase the range. Warte mal, ich habe den äh, Basketball ja noch nicht mal getroffen. Ich habe gegen die Wand gezielt und er hat trotzdem getroffen. Ich habe gar nicht genug Geld, um die Range zu ähm, increasen. Das ist ein gutes Tutorial. Dass Sachen von mir verlangt, für die ich nicht genug Geld habe. Ey, Duncan Contest ist starting in 15 Sekunden. Oh mein ja, Gott, wie cool, der Duncan Contest. <lacht> ich wünschte aber, ich würde ein bisschen schneller sein, aber wahrscheinlich kann ich das auch upgraden. Ich habe jetzt nicht so drauf geachtet. Ich finde es schön, dass äh, bei mir immer dass das Tutorial ist, wenn ich in die Duncan Contest reingehe und ich dann so einen Pfeil hatte, durch die ganze Map geht's. <lacht> Okay, ich brauche einen besseren Ball, wenn ich mehr Money geearned habe. Wie viel kostet denn ein besserer Ball? Oh Gott, eine geile Kamerafahrt. Okay, es gibt diesen ich Ball, den habe ich equipped. Es gibt diesen Ball, die haben alle keine Namen und das eine GUI verdeckt das andere GUI. Es ist so schön. <lacht> und der kostet mich 250. Das kriege ich hin. So, Conny von, kommt von der Seite. Er dribbelt ich klinge X aus. Und... Dank! Daneben! Ich muss halt wirklich mich hinstellen, und dann in aller Ruhe. Man kann gar nicht cool spielen. Oh, der Dank-Contest. Okay, dann müsste ich jetzt am Dank-Contest teilnehmen. The Dank-Contest is starting in 9, 8, 7, 6. Ich warte. Perform the best Dank possible. Das war ein schlechter Dank. Okay, ich mache einen besseren Dank. Ah, das war schon wieder schlecht. Wenigstens einen Dank. Ich habe einen Dank gemacht. Und 2,20,4. 8, 4. Crafter, warum gibst du mir nur eine 4? Äh, ich bin noch nicht in Server, Server. Ich weiß gar nicht, habe ich jetzt den Contest gewonnen oder nicht? Hä? Ah, nee, <lacht> da oben geht noch ein Countdown runter. Ich glaube, der Contest ist noch nicht vorbei, obwohl ich schon wieder raus bin. The Winner äh? ist Aquana 2010. Buu. Ich meine GG, Aquana. Increase the Rains and Stop. Habe ich doch gerade. Und er will nee, immer noch, auf, dass ich das mache. klicken. Ja, habe ich. Er will aber immer noch, dass ich das mache. Steht da nicht uh, Redeep? Nein, da steht, steht Range auf äh, zwei, zwei Punkte. Und da steht Increase Range in the also, <lacht> Alles klar. Finde ich gut. Klingt auf jeden Fall sehr geil. So, ich hole mir jetzt aber einen geileren Ball, weil den hier will ja keiner mehr. Ich hole mir jetzt diesen für 250 und der ist sogar direkt equipped. Oh mein Gott, ich muss ihn gar nicht selber equippen. Und ich gehe aus dem Shop raus und gehe wieder direkt in den Shop rein. Okay, ein New Ball, okay. Was ist meine nächste Quest? Die, erstmal will ich, will ich was werfen hier. Und... Oh, das war mein bester Dunk ever. Und ich habe dafür 30 Dollar bekommen. Good job. Now with your ball, we also need some better Dunk Moves. Upgrade your Dunk Animation Level. Dunk Animations give money multiplier and a higher score with Dunk Contest. Bla bla bla. Stylish Animation. Okay, ich krieg 500 Dollar, wenn ich meine Dunk Animations höher skill Das wird cool. Ich bin so ein krasser Dunk. Alter, wie danken die da hinten? Das ist frech. So, Dunk, Accuracy, Speed, Range, focus. An die Animation ist hier. Warum gibt es so viele verschiedene Shops? Ich upgrade mein Animation Level. So. Ich redeeme mein äh, Dings und jetzt will ich aber mal meine Dunk Animation sehen. Und? Keine Ahnung. Ich halte den Ball jetzt cooler. Oh mein Gott. Wie stylish war das denn? Ich habe den gerade über meinen Kopf nach hinten weg reingedankt, Crafter. Ich bin der krasseste Danker aller Zeiten. Was? Ich, ich bin schon draußen und programmiere schon viel. <lacht> ich bin der krasseste <lacht> Danke aller Zeiten. Wie konntest du das nicht mitkriegen? Aber bevor ich hier wieder mein eigenes Ding mache, gehe ich mal lieber wieder die nächste Quest abholen. Warte, ich kann es mitkriegen. Ich mache deinen Stream einfach auch so sowieso ein Delay. <lacht> oh, ich bin noch bei B äh, Big Paintball bei dir. <lacht> okay. Ich dachte, Lutsch. ich habe nicht so viel Delay. <lacht> <lacht> Dank Roof Style. You can upgrade your style by getting a better jersey in the jersey shop. Okay. Also jetzt, oh, jetzt kommt er, jetzt kommt er, jetzt kommt er, er rennt zum Korb. Und, war das gerade ein Wurf oder? Also jetzt. Oh, rückwärts rein. wow, Ja. <lacht> Ey, warum darf der das Ding explodieren lassen und ich nicht? Oh, es gibt wirklich verschiedene Animationen, aber ich... Ich, ich krieg nicht einen Dank, die sitzen alle nicht. Ich okay. Mach Shit, ich mach den Chat echt gerne. <lacht> bitte, Pet Simulator, bitte, Pet Bit Simulator, spiel meiner Simulator. Pet Bit Simulator, bitte! Ich werde als allererstes hier Fokus erhöhen, Accuracy erhöhen, Speed erhöhen. So, in Notes. Name ist gleich Datete. So, und jetzt muss ich aber auch mal ein bisschen treffen Der Dunk-Kantus das starting, yeah Jetzt muss ich meinen besten Dunk possible performen Oh, das war so ein guter Dunk 11, 13, 0, 0, was 0, 0 Wer gibt mir 0, 0 Das war perfekt Das war ein cleaner Dunk, hallo Ey, das, das, <lacht> Da müssen wir nochmal Tani fragen Wenn Tani wieder da ist oder so 51 100% Oh, und ich krieg dafür 38. Wow. Naja, ich tue mir dann gleich die nächsten Upgrades. Aber noch ein Dank. Der Dank ging komplett daneben. Frech. Und? Oh, jetzt kann ich richtig treffen. Okay. Ah. Oh mein Gott, ich bin so ein Dunker. Man nennt mich auch Duncan Queen. Ich habe nur das Gefühl, redest du über meinen Kaffee. <lacht> das war ja auch absichtlich. Wie läuft's eigentlich in deinem Kaffee? Gut, ich mache ja die V2 und da wird es gut laufen. Definitiv. Okay. Hat tatsächlich sogar schon übelst viele Member. Also die, der Discord zum Beispiel. Ja, dann bin ich dann gespannt. Kannst du den so Server gut. wechseln? Nee, ich werde als allererstes. Oh, Upgraden kostet 2500, dann lasse ich das sein. Ich werde erstmal noch ja. einen Dank hinlegen. Bam! Oh mein Gott, ich bin jetzt so ein guter Danke. Ja, <lacht> ich mag den Spiel des Namens, ey. Du hast. Gott, ich mag das, das Spiel. Oh, nee, okay, ich höre auf zu reden. <lacht> ich mag den Namen des Spiels. <lacht> moin, ich habe eine Frage. Dann stell die Frage, sonst überlese ich sie. <lacht> stell dir vor, du schreibst Moin, ich habe eine Frage. Und Conny liest dein Moin, ich habe eine Frage vor. Aber liest die Frage nicht vor. <lacht> Bro. Äh, Kann passieren, wenn ich die ganze Zeit auf Duncan Simulator konzentriert bin? Ich meine, ich muss sagen, je mehr ich das spiele, desto mehr macht es mir jetzt auch Spaß, weil ich höher gelevelt bin. Und jetzt treffe ich sogar von hier. 167, jetzt kriege ich sogar Geld. Ich muss einen Dreipunktwurf punkt hinlegen. Einen Dreipunktwurf kriege ich noch nicht. Aber ich bin immer besser. Guck mal, ich kann von hier hinten und... Bam! So, dann gehen wir beim nächsten Mal auf Range, damit ich jetzt aber meinen Dreipunktwurf hinlegen kann. Und... Bam! Das nenne ich mal 3 Punkte. Und Honey, es äh, waren nicht drei Punkte, du weißt nicht, hier ist er bei Dreipunktelinie. linie oh, 0% Accuracy? Okay, ich dribbel, ich dribbel. Oh, ich kriege es nicht mehr hin, ich habe keine Accuracy mehr. Äh... Punkt. Attachment Duncan ein. Contest. Ja, Mann, ich will beim Duncan Contest mitmachen. Ah, oh, stellt euch vor, das wird der erste Contest, den ich gewinne, weil ich jetzt richtig hinlegen kann. Guck mal, was ich jetzt schon drauf habe für Bretter. Ich werde trotzdem verlieren gegen diese Leute, die von da hinten sprengen. Hm. Äh, ich wurde irgendwie nicht zum Duncan Contest rüber tippet. Hallo, Lies? Die Jury, die bewertet mich nicht. Ich bin nicht beim Contest. Jetzt wurde ich. Äh, wow. Ich habe immer das Gefühl, äh, das Spiel ist ein bisschen verbuggt. Nein, es ist nicht verbuggt. Es ist perfekt. Ah. Vor allem, ich war gerade voll im grünen Bereich und krieg 0%. Was soll das? Okay, ich gehe zu Jerseys. Und was kriege ich bei Jerseys? Oh, da kriege ich neue Shirts. Oh mein Gott. Das gibt mir mehr Style und mehr Cash. Ich hol mir ein Shirt. Oder ich hole mir gleich so ein Shirt hier. Ui, Memo. Guck dir mal dieses Shirt an. Ich bin jetzt ein Rookie. Und Honey heult gleich. Nein. Du darfst kein Rocky sein, das ist schlecht. Was ist ein Rocky? Weiß ich doch nicht. Ich kenne mich nicht mit Basketball <lacht> aus. Aber Tani ist ein Profi. Der wird mir zu all den Sachen Dinge sagen. Oh mein Gott, wenn ich Tani dieses Spiel zeige. Das wäre so cool. Äh, äh, Richtiger Basketballer spielt Roblox Basketball. Ich muss 10 Mid-Range-Shots landen, aber das kriege ich easy hin, weil ich bin ein Profi. Man nennt mich auch MVP. Bam. Und. Ah, nicht ganz. Und bam! Oh, oh was habe ich jetzt gemacht? Keine Ahnung. Jetzt aber. Komm, die 10 will ich jetzt noch zusammenkriegen. Was gibt's da hinten? Da hinten gibt's die Hall of Fame. Oh, ich bin bestimmt schon Mitglied der Hall of Fame. Meint ihr, ich bin Mitglied der Hall of Fame? Ganz sicher? Wie die Bälle da mal liegen bleiben. Stell dir vor, du machst ein Basketballspiel, aber die Bälle, sie bleiben unterm Korb liegen. Ich, ich springe daneben, ich bin zu schlecht. Jetzt habe ich es. Okay, jetzt nur noch einer. Ah, geschafft. Redeem und ich bin reich. Jetzt habe ich 3694 Cash. So verdient Tani also sein ganzes Geld. Du musst einfach nur ein paar Körbe werfen und schon bist du reich. So, ich habe jetzt auf jeden Fall Fokus hoch. Und Speed hoch. Als nächstes hier. Style. Upgrade Style. So, jetzt habe ich aber bessere Style-Animations. Schau dir das an. okay. Dunkin' Contest. Yes, ich will joinen. Aber ich bin wieder nicht drin, weil ich währenddessen gedankt habe, oder? Ja, ich glaube, du darfst nicht danken, während du dem Dunkin' Contest joinst. Ah. Ich finde, meine Style-Animation hat nicht mehr so viel Style. 0%? Ich bin genau in der Mitte. Hä? Crafter, ich war genau in der Mitte. Er hat mir 0% gegeben. Aber das Spiel wird scheinbar noch geupdatet. Da gibt es Astronaut coming soon. Okay. To enter the Hall of Fame, you need 100.000 Geld. 10 Contest-Wins und Level 10 in all Stats. Das kriege ich hin. Upgrade jetzt noch einmal Fokus in der Hoffnung, dass er nicht wieder random so 0 kommt. Und Accuracy. Accuracy. Und Range. So, jetzt bin ich aber der krasseste Basketballer, den es gibt. Ja, Mann, so soll das sein. Guck mal, ich will da hinten reintreffen. Und ich würde sagen, mit diesem perfekten Dank verabschiede ich mich von euch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Abonniert Crafter. Bis dann und ciao.